Thank you. Guten Morgen und willkommen in der neuen Woche. Ja. Wir sind richtig am Genießen. Wir stehen auf einem kleinen Campingplatz hier. Äh, Zeige ich euch gleich. Es ist goldig, ne? Ja, der Platz. süß. Also, und der Betreiber. Der Betreiber, der selber hier drauf. Es ist einfach kein Luxus, aber für uns fühlt es als Luxus an. Es gibt eine, kleine, eine, eine Toilette und dann gibt es Außenduschen ein paar. Einfach auf eine Palette mit Duschlauch ja und aber reicht völlig aus direkt am wasser wir haben jeden tag wind also morgens ist der wind direkt volle kanne da. Ja, bis ungefähr wasser. 3 uhr dann geht er runter und abends ist Wind still also perfekt zum runterkommen ja. und man hat ihr bäume verschatten mit das schönste blick auf den auf den bucht hier also so wir sieht es wir schauen aus. schon mal den kaitern zu ja. und frühstücken jetzt erstmal hier kai war gerade im dörfchen ja. du bist mit dem fahrrad äh, gibt so ein kleines Lädchen, einfach wenn man ein bisschen was braucht. Ja, dann dürfte das Fahrrad vom Nachbarn ausleihen. Genau, Bin dann musste ich das Auto nicht nehmen. Und äh, habe äh, auch was äh, mitgebracht. Schau, das soll typisch hier Griechenland sein. Das ist so ein, ja, eine Art Blätterteich gefüllt mit Feta, glaube ich, oh, oder so in uh, der Art. Oh, lecker. Ja, also, das, das gibt es jetzt, jetzt als Frühstück. Und, äh, also, so, wir sind so richtig angekommen im Süden, würde ich ja. mal sagen. Es geht es so richtig gut, wir surfen viel. Und äh, Surfen, essen, schlafen. Ja. Das so ist ungefähr. Eigentlich das, was wir machen. <lacht> ja. Guten. Gut, danke. war noch warm, frisch aus dem Ofen. Richtig gut. Und seit wir übrigens im Süden sind, ist unsere Morgenroutine anders geworden. Wir trinken keinen Kaffee mehr auf dem Bett, weil es wird ist zu warm. Wir stehen direkt auf, setzen uns mit den Stühlen hier vor und trinken da gemütlichen Kaffee. Ja. Aber, wir aber, aber nicht, dass ihr denkt, es ist, ist super warm in unserem Bus und wir können nee, kaum schlafen. Ist. Ich finde, es ist abends richtig angenehm. Wir können... Wir haben aber auch die Türen offen, genau, die Fliegeltüren die ganze Nacht. Mit Türen aufschlafen und dann haben wir das Dachfenster öffnen und dann es lüftet ja auch eine ganze Zeit was. So. Ist gut, hier windet es dann echt auch nachts wieder. Ja, und äh, mega angenehm. Ja. Keine Moskitos nee, bisher. Das also, vielleicht haben wir einfach Glück. Aber ich glaube auch durch den Wind, wenn es still ist, dann kommen sie schon, schon ein bisschen. Aber ja. Also, ich schlafe sehr, sehr gut die ganzen ja. Tage. Normal schlafe ich schon gut, jetzt bin ich einfach tiefenentspannt. Ja. Oder Lieb. du schläfst so gut, weil du fertig bist, weil du wieder auslässt. Vielleicht eine Kombination ja. beides, ja. Ja? Sehr dann dann äh, starten gehen wir mal aufs Wasser. Genau, wir starten zusammen. mal in den Tag. herrlich auf dem Wasser. Wir sind wieder zurück, nach einer zweiten Session sogar schon. Ja. Ich war windsurfen, so wingen. Jetzt waren wir gerade beide noch Wingen. Frisch geduscht bin ich. Du musst noch drunter springen. Ja, ich freue mich schon. Die Augen, das Salz auf die Augen. Es ist schon heftig für die Augen hier, weil das Aha. helle Sonnenlicht, die trockene Luft und auch ständig die, der Wind in der Augen. Salz, Sehr salziges Wasser. Aber vor ja. allem auch die, die heiße, Wärme. Ich weiß nicht, ob Luft. ihr es seht, aber es geht. Ich kann, äh, kann noch was sehen, aber ich glaube, ich muss schon auch mal eine Sonnenbrille tragen, vielleicht. Auf dem Wasser bringt das aber auch nichts. Wir haben keine für aufs Wasser. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Jetzt setzt uns hin, ja. du gehst duschen, wir du müssen ja. alles aufräumen ja. und dann geht's es äh, nachher los ins Restaurant. Ja. Das haben wir erzählt schon, glaube ich. So, und so sieht diese Dusche aus, da wo die Palette äh, steht, das ist die Dusche, also schön im Freien, da liegt noch äh, die Seife und das Seifensäckchen, Duschkopf, Palette, perfekt mit Blick aufs Meer. Ja, und sonst außer der Dusche ähm, gibt es auch gar nicht so arg viel mehr, außer äh, Staub und äh, Plätze, die Toilette noch, ähm, genau, aber alles, was man eben so braucht. Hier liegt unser Zeug zu trocknen. Heute Morgen sind einige gefahren, deshalb ist es so leer. Also, hier stehen wir. Da drüben sind auch alles noch Plätze. Da stehen welche. Da vorne unter dem Baum saßen wir heute Morgen und dahinter ist direkt das Meer, also nicht weit zum Aufs Wasser gehen. Und hier haben wir dann die Toilette. Einfach ein kleines Häuschen. Völlig ausreichend. Solarlampe lädt schön für heute Abend. Und genau, dann hätte ich gesagt: ab unter die Dusche mit dir. Ja, mache ich jetzt. Jeden Morgen trinken wir natürlich erstmal wieder unseren Kaffee hier vorne, ja. <lacht> unter den Bäumen. Ähm, Abendessen war richtig lecker. Wir hatten es übrigens auch eigentlich gar nicht erzählt. Ich dachte, wir haben schon erzählt. Ich war völlig verwirrt. Haben wir aber nicht. Und zwar der Besitzer hier vom Camping. Dimitri. Dimitri. Ja. Ähm, der spielt, wie heißt er auch nochmal, Bazooka. Ja. Bazooka. Oder diese Bazooki. Bazooki ja, diese... Ähm, traditionelle griechische, griechische Gitarre Gitarren. und äh, der spielt da immer donnerstags mit live musik dann ist man da gemütlich und boah, verrückt, wie man so gut spielen kann es, ja. ich fand es richtig... Äh, und die ganze Atmosphäre in so einem Restaurant der ist dann einfach auch direkt sobald die ersten Noten irgendwie gespielt werden ist direkt ja. so, boah, herrlich das, entspannt warmer Abend, ja. gutes Essen Musik. Ihr habt es ja gesehen, es war einfach... Richtig schön. Und es ist so beeindruckend, wie die dieses Instrument spielen. Die können nebenher kurz aufhören, einen Schluck trinken, oh, jemand grüßen und dann ja. steigen sie wieder ein, ohne irgendwie einen Fehler, dass man direkt ja. wieder reinkommt. Das ist ja. echt, das echt verrückt. Genau, also das war auf jeden Fall ein richtig schöner, schöner Abend. Ja, und jetzt starten wir wieder. So gehen unsere Tage. Kaffee morgens, frühstücken... Aufs Wasser, Mittagessen aufs Wasser. Ja. Essen. Das sieht aber vor heute noch so aus. Die kommenden Tage wird es eher windstiller. Wenn die Vorhersage stimmt, haben wir da mal ein paar Tage keinen Wind. Vielleicht auch ganz schön. Vielleicht ja. sehen wir dann was von der Insel. Genau. Und das ähm, ja, es einfach gut gehen. Ich genau. bin gespannt, was äh, schon so noch kommt. Ja, Und dafür müsst ihr aber eine Woche warten. Ja, bis dahin. Macht's gut. Dein dui, Tag. Dui.